Hallo, schönen guten Tag, Sebastian Moller hier. Ich mache hier eine kleine Reihe von kurzen Statements zum Thema Fettverbrennung, Stoffwechsel, Gewichtsabnahme, Baufettreduktion und so weiter und so fort. Wir fangen mal an mit den fünf gesündesten Fettverbrennenden lebensmitteln Das erste, aus meiner Sicht, sehr, sehr, sehr wichtig. Rindfleisch oder Bisonfleisch gibt es auch, äh, unbedingt zu empfehlen, ähm, wo die Tiere hauptsächlich mit Gras ernährt werden. Viele Menschen sind der Meinung, dass rotes Fleisch ja ungesund ist. Vielleicht, weil sie nicht wissen, äh, oder vielleicht, weil sie eben wissen, wie die Gesundheit der Tiere normalerweise äh, geschädigt wird. Weil ein, ein ungesundes Tier liefert natürlich ungesundes Fleisch, denken die Leute. Ein gesundes Tier liefert ein gesundes Fleisch. Ein typisches Rindfleisch, was Sie auf dem Supermarkt kennen, da kriegen Tiere hauptsächlich Mais und Sojabohnen. Das ist allerdings keine typische Ernährung von Rindern und Kühen. Das verändert natürlich das chemische Gleichgewicht der Fette und der anderen Nährstoffe des Fleisches. Rinder mit Mais gefüttert. Liefern normalerweise Fleisch, das zu hohe Omega-6-Fettsäuren, da gehen wir auch später noch drauf ein, Omega-6, Omega-3, zu wenig Omega-3-Fettsäuren liefert. Das ist es. Tiere, die mit natürlichem Futter aufgezogen wurden, wie Gras, die haben einen viel höheren, gesünderen Omega-3-Fettsäurespiegel und niedrigere Omega-6-Fettsäurespiegel. Das kann unter anderem äh, Entzündung im Körper hervorrufen, übrigens. So, das wär's dazu. Da gibt's natürlich noch eine Menge mehr, mehr zu sagen, aber ich will die äh, Videos immer nicht zu lange äh, werden lassen. Kurz vielleicht noch eins, äh, ein weiterer Vorteil. Äh, Fleisch von grasgefütterten Tieren liefert gesundes Fett. Das heißt, ähm, also dieses Fett heißt konjugierte Leinölsäure auch CLA. Das ist halt in solchem Fleisch mehr vorhanden und in wissenschaftlichen Studien wurde auch belegt, dass CLA helfen kann Körperfett zu verbrennen und geschmeidigere und schlankere Muskeln aufzubauen. Natürlich hat das Fleisch auch eine enorm hohe Proteinqualität und Proteine helfen ebenfalls, wie man hoffentlich schon weiß, da gehen wir auch noch später darauf ein, ähm, helfen ebenfalls Fett zu verbrennen. Versuchen Sie es mal. Also äh, suchen Sie gezielt nach Fleisch von grasgefütterten Rindern und äh, bedenken Sie also die wirklich großartigen Vorteile. Wenn Sie weitere Informationen möchten, dann gerne jederzeit äh, äh, schicken Sie eine Mail oder in der Beschreibung oder in den Kommentaren. Also in der Beschreibung finden Sie auch nochmal einen Link oder hier auch jetzt direkt in dem Video für weitere Informationen, viele weitere Informationen zum Thema. Weg mit dem Bauchfeld. Und so weiter und so fort. Okay, erstmal einen schönen Tag, euer Sebastian. Ciao.